Der weltberühmte Boxer Muhammad Ali kam als Cassius Marcellus Clay zur Welt. Neben seinen herausragenden Leistungen als Boxer war er für sein Engagement gegen Rassendiskriminierung bekannt. Er verweigerte den Militärdienst und als er dem Islam beitrat, nahm er den bekannten Namen eben Muhammad Ali an. Zu Ehren von Muhammad, dem Propheten des Islam und dessen Schwiegersohn Ali. Er legte den Namen Cassius Marcellus Clay nach eigener Aussage deswegen ab, weil das sein Sklavenname war. Und als frisch gebackener Muslim, nun ja, Muhammad Ali. Hier nun ein paar Hintergrundinfos ohne weiteren Kommentar. Es möge sich jeder selbst eine Meinung bilden. Cassius Marcellus Clay war. Neben Abraham Lincoln wahrscheinlich einer der bedeutendsten und einflussreichsten Sklavenbefreier überhaupt. Er brachte eine Zeitung heraus, die klar gegen die Sklaverei ausgerichtet war, woraufhin Anhänger der Sklaverei die Druckerei zerstörten und er dann gezwungen war, seine Zeitung, den Examiner, woanders herauszubringen, in Louisville. Er erlitt bei einem Kampf um die Sklavenfrage eine schwere Verwundung, er war unter Abraham Lincoln Botschafter in Russland, was ihn aber nicht davon abgehalten hat, weiter für die Sklavenbefreiung aktiv zu sein, etwa mit der Emanzipationsproklamation, die hauptsächlich sein Werk war. Und nicht zuletzt war er Generalmajor der Freiwilligenarmee während des Bürgerkriegs. Und all das führte dann dazu, dass Herman Heaton Clay ein Nachkomme afrikanischer Sklaven seinen Sohn zu ehren des Abolitionisten ebenfalls Cassius Marcellus Clay nannte heute bekannt als Cassius Clay Senior. Der nannte dann wiederum seinen Sohn Cassius Marcellus Clay bekannt als Cassius Clay Junior und eben weiterhin bekannt als Boxweltmeister der den schrecklichen Namen Cassius Marcellus Clay ablegte um stattdessen den Namen Muhammad Ali anzunehmen. Also, sein Großvater und sein Vater waren der Meinung, dass Cassius Marcellus Clay ein derart herausragender Mensch war, dass sie ihre Söhne nach diesem Menschen benannten, um ihn und sein Werk zu ehren. Der Boxweltmeister legte diesen Namen allerdings dann ab, weil es sein Sklavennamen sei und nahm stattdessen den Namen Muhammad Ali an. Es ist in Österreich illegal, die Wahrheit über Mohammed oder Ali zu sagen. Und so sage ich hier nicht, was Mohammed und auch Ali zum Thema Sklaverei zu sagen hatten und was diese beiden insbesondere zum Thema Schwarzafrikaner und Schwarze Sklaven zu sagen hatten. Aber zumindest momentan ist es noch nicht illegal, selber zu recherchieren. Danke.